<lacht> ja, Jan Maxi. Ja, wir machen eine S-Kurve und fertig. So. so, Jan und ich probiere jetzt das Neues aus. Und zwar haben wir mein altes Handy hier am ein Longboard geklebt und wollen jetzt gleich die S-Kurve runterfahren Dann ich weiß jetzt nicht ob die S-Kurve oh, jeden <lacht> <lacht> Ich bin jetzt abgestiegen, weil da vorne ist jetzt so ein. hier ist das jetzt so wie so ein S. Da vorne wird das jetzt richtig heftig. Okay. Egal eh ein Auto kommt. Und ja wenn mich umfährt, sind wir, bin ich jetzt abgestiegen. Und ja, hier kann man. Und ja, hier kann man kaum stoppen. Okay, wir sehen können, jetzt, jetzt geht richtig runter. Ja, dann jetzt. Okay. Aber weil, wir, vielleicht freut uns ja auch jetzt nicht, wie wir jetzt riesige Wärmung fahren, vielleicht denkt ihr, dass wir, dass wir das jetzt nicht mehr machen. Aber, wenn ihr das seht, vorne einen Ausblick, hier kann man jetzt so runterlaufen, und dann wird es da vorne gleich so richtig heftig. Da vorne kann man gleich auch noch sich hinstellen, und dann entstehen Weiterfahren. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt noch ein zweites Bild hinzugekommen. Ähm, ja, nicht maximal, jetzt zwei, zwei, zwei. Scheiße the uh -huh. und ich bin richtig nach vorne gekippt ich muss auch so kippe, schnell laufen, dass, dass ich nicht mehr nach vorne kippen kann und oh jetzt holt der Seilung mal auf was ist da passiert oh. ich, komm, ich weiß jetzt nicht ob man das sehen kann jetzt das spielen wir er hat halt ein großer am und wenn man dann so downhill fährt ist das vielleicht zu heftig? Ich fahre mein Aber in echt ist es echt so richtig heftig. und wenn man dann auch erst das Essen nimmt von der S-Kurve, weil da wird es ja noch heftiger. weil ich es Da ist ein Pferd. Da ist das Pferd. Hallo. Und da ist ein Pony. Hallo, wie geht's euch denn so? Alles fit bei euch? Ja, bei mir auch. Danke, Denner. Fahren wir weiter? Aha. Da, <lacht> ja, guck mal, perfekt geworfen, ey. War das so jo, Jan? Fahren wir weiter? Mann. Vielleicht auch nicht, warum ich hier hingehe. Der Schatten. Am kann mal Okay, läuft noch. Läuft noch! So, ja, ich habe die Kamera hier jetzt wieder angemacht und aufgestellt. Gefasst fast jetzt. Und ja. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen den Berg hoch. Let's Egal! Äh, okay, hier ist jetzt hier noch hier so, drauf. so eine S-Kurve. Ja... Die S-Kurve, die so? kleine S-Kurve, die fahren wir jetzt auch so. noch so. mal runter. du? Okay, wir machen jetzt die S-Kurve. Was? Wir jetzt die S-Kurve. Scheiß Steine! Welche S-Kurve? Vai, vai! Rafa langız ama yersin. Wir machen übrigens die 30 Seiten in einer Minute Challenge. Ja, ich habe ja ganz vergessen am Anfang zu sagen. Hallo Nessel, willkommen bei Jan und Maxi. Maxi. Warte, wir warten bis 28. Und dann stelle ich los. Okay? Ja. Das Wenn wir das schaffen, machen wir das Einzelstudio. Ja, das machen wir, wenn wir Ich kann meine Bewertung da Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier geht es so und dann so und dann nochmal. Das ist voll das Ess Muss ich hier? Ja. Weiter, ich melde mich dann gleich. 15 oder so. Okay, welchen Berg? Die Oha! Guck mal, wir sind jetzt. Die Landschaft geht wie so ein S. Wir mussten jetzt das alles da fahren. Und gleich müssen wir auch wieder da hochfahren und alles. Start. Und müssen wir auch wieder da hoch. Hi. Hi. Aber bevor wir die S-Kurve runterfahren, die finale S-Kurve, noch ein kurzer Zaubertrick. Ich habe hier Kleingeld und will es in ein Euro umwandeln. Okay. Tada! Ein Auto kommt der Ramp und das ist ein Rambo. Aber hier ist der Weg so richtig geil. Aber jetzt kommt ein Wir können das sehen! Komm mal hier! Nein, er kommt ein Rambo. Guck, wir können hier am Rand fahren und dann sehen wir das. Nein, lass es gucken. am besten. Ne? Also nicht. Nicht? Das ist so riskant, weil wenn da jetzt ein Auto kommt, dann rammt und das... Guck, da kommt ein Motorrad, das hätten wir nicht gesehen. Hey, wir da vorne sind. Komm, wir laufen das Gasse, wo die rauskommen können. Und überhaupt, wenn du hier runterfährst und dann noch die Kurve nehmen musst. Wie das aussieht, die Straße hört hier auf einmal auf und dann gar nichts. Tchau, zwischendurch, ne? Hier ist nur so ein Ding. Jetzt aber ich komme jetzt. Ja, warte kurz.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 So, wir suchen uns jetzt beide Stöcker aus und die werfen wir dann einfach nach unten und welcher weitergekommen ist, der hat die kurze Challenge gewonnen. Wir filmen jetzt mit zwei Handys, weil eins für, eins Maxi für Jan Maxi den, eins für für Maxi, den für alle, die es noch nicht wissen, auch von meinem Kanal, wir haben einen Kanal zusammen, Jan Maxi, jetzt auf YouTube alle, ansehen. Das für noch nicht hier wissen, wir machen, äh, Maxi macht einen Vlog-Channel. Vlog-Channel 13 heißt der. Okay. okay, und wir beginnen jetzt mit der Mini-Challenge. Okay, ich bin dran. Meiner kommt eh weiter. Ja, du hast auch einen kürzeren. Oh, gewonnen! Okay, Maxi, es war weiter. Wir haben uns ja. überlegt, wir machen drei mit drei Punkten. Okay, los, Maxi. Diesmal werfe ich. Oh! Warte, willst du den werfen? Dann kassierst du gleich. Ja. Da hab ich habe jetzt den stock und dann... Oh, Boah, der ist nur weiter weitergekommen. Okay. Meiner ist wohl in den Dingen geblieben in den Blättern. Ja, weil ich die Challenge verloren habe, werde ich jetzt mit den Luftballons abgeschossen. Maxi, film. Warum wir zwischendurch so rumbrüllen und warum das so heftig ist. Ja, allein nur durch Longboard fahren, heute, durch Longboard fahren, ist meine Sohle hier so abgegangen. Und das nur durch Longboard fahren. Da hinten kommt ein rotes Auto zu sich, kommt es ja mehr. Jan, hast du das Video mit den Äpfeln schon auf dem Kanal geschnitten? Nein. Okay. setze ich mich hin rasen ist eine mischung aus Gras und Gras. Jetzt! Wenn okay, Wir fahren jetzt wieder zurück. Glas wenn eigentlich Wir sind doch gerade ganz am Anfang hergekommen. Jetzt. 1, 2, Vor so das richtig viel. Wenn eigentlich das richtige Wort bei sowas Feld hier. so eine Abrandung oder sowas, dann sagt einfach Gras. Das ist Gras, ich mache Rasen. Also Gras. Maxi hat jetzt sein Handy von seinem Longboard runtergemacht. damit ihr mal sehen könnt, wie komisch das ausgesehen hat.